Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Christine Seliger. Ich bin hier im Einkauf tätig, habe den Backoffice, sprich den Empfang zu verwalten, habe die Gäste zu empfangen und äh, unter anderem auch die Auszubildenden zu betreuen. Die Auszubildenden lernen bei mir vor allen Dingen ganz, was wichtig ist, im Einkauf zu beachten, wie Bestellungen funktionieren, wie der Lieferant angeschrieben wird. Bis halt zur Archivierung der Rechnung. Also so ein Tag bei ProfiCon beginnt in der Regel kurz vor um 8 Wir haben alle unsere Imagekleidung an, schwarze Hosen, rote Oberteile, Hemd oder Bluse. So jeder Mitarbeiter checkt dann erst einmal seine E-Mails. Inwieweit... Ein kleinen Moment. Guten Tag, Christine Seliger. Nein, noch nicht. Ich habe gerade hier ähm, ein Interview Okay. Ja, alles klar. Bis dann. Tschüss. Äh, wie könnte so ein Tag hier bei ProfiCon aussehen? Jeder checkt seine E-Mails und hat dann seinen Tagesplan zu erstellen, wenn er nicht schon am Tag zuvor gemacht hat. Ganz interessant wird es immer, wenn kurzfristige Sachen bestellt werden, die ganz dringend benötigt werden. Dann ist hier Action im Büro und dann steigt der Adrenalin, weil am besten schon gestern der Artikel da sein sollte. Und jeder gibt sich halt Mühe, das auch so schnell wie möglich zu realisieren.